Alright, hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Und heute sprechen wir über das Thema Dropshipping versus Amazon FBA. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Für was würde ich mich entscheiden letztendlich, wenn ich nochmal aussuchen dürfte? Ich würde sagen, lass uns direkt mal reinstarten. Und zwar lass uns mal mit Shopify selber anfangen. Was sind denn überhaupt sagen, die Vorteile, die man bei Shopify hat? Es gibt eigentlich zwei große Haupt, äh, Hauptvorteile, die auch nicht äh, gerade klein sind. Und zwar geht es erstmal um das Startkapital. Das heißt, du kannst mit einem sehr, sehr kleinen Budget letztendlich anfangen, deine ersten Produkte zu vermarkten. Das heißt, du musst nicht wie bei Amazon FBA letztendlich ja große Anzahlen an Waren einkaufen, sondern du kaufst sozusagen die Ware ja immer nur in China dann ein, wenn das Produkt auch wirklich letztendlich vom Kunden gekauft wird. Das heißt, für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Dropshipping ist, wir schalten Werbeanzeigen auf Facebook zum Beispiel. Und das sind meistens irgendwelche Trendprodukte, wo dann ähm, wir einen Online shop dahinter haben. Und wenn der Kunde das Produkt kauft, dann sozusagen bestellst du erst mit dem Geld vom Kunden, natürlich mit einem Bruchteil vom Geld vom Kunden, die Ware in China oder wo auch immer her und lässt sie dann zum Kunden äh, transportieren. Das resultiert natürlich dann in extrem langen Lagerzeiten am Anfang, oder Lieferzeiten von so 20 bis 30 Tagen mindestens mal. Und das ist aber eigentlich das System, Shopify äh, mal in ein, zwei erklärt, sage ich mal. Und der Vorteil da ist, dass du, wie gesagt, nicht große Mengen an Ware einkaufen musst, und ein weiterer Vorteil ist auch, dass du deutlich, deutlich schneller letztendlich das Ganze aufgesetzt hast, deutlich schneller die ersten Umsätze auch mal schreiben kannst, weil du wie gesagt nur eine Werbeanzeige aufsetzen musst und dann den ganzen Online-Shop einrichten. Und das kann innerhalb von zwei bis vier Wochen auch... Auch letztendlich ähm, geschehen. Und das ist sozusagen mit einer der größten, oder sind mit die beiden größten Vorteile, die wir hier letztendlich haben. Wenn wir mal aber auf die negativen Punkte eingehen, dann ähm, haben wir hier einige, die da zusammenspielen. Auf der einen Seite ist es deutlich komplexer, weil du, wie gesagt, keinen, keine Richtlinie hast, nicht irgendwie ähm, ja, nach klaren Amazon-Vorgaben zum Beispiel irgendwelche Sachen umsetzen musst, sondern du musst alles wirklich von, von Null an aufsetzen. Du brauchst äh, wirklich erstmal eine tiefgreifende Marketing-Erfahrung wie du auf Facebook profitable Ads schaltest, wie du einen profitablen Online-Shop dir auf, äh, aufstellst, der auch wirklich konvertiert, wo da natürlich auch die Conversion-Rate deutlich, deutlich geringer ist als bei Amazon selber, weil natürlich viel, viel weniger Kunden ein Vertrauen in irgendeinen 0 auf 15 ähm, Home-Shopping-24.de-Shop haben, als jetzt in Amazon selber. Sie wissen, bei Amazon kommt es an, da, da ist das Vertrauen einfach da, wo halt Conversion-Rates von 20 bis 30 Prozent im Amazon-Bereich nicht unüblich sind, wohingegen halt bei einem Online-Shop es irgendwie zwischen 1 bis 3 Prozent liegt. Halt. Das ist halt sozusagen einmal der Unterschied da wo auf der einen Seite das Vertrauen fehlt oder aber auch eine viel, viel, viel, viel mehr Marketing-Knowledge da sein muss im ersten Schritt. Und jetzt lass uns mal auf die weiteren Punkte eingehen. Auf der einen Seite brauchst du wirklich einen sehr, sehr guten Lieferanten, der Produkte wirklich in einer hohen Qualität letztendlich auf den Markt bringt. Auch. Weil natürlich wirst du nicht hergehen und für ein Produkt, was ein Kunde mal gekauft hat, hier irgendwie eine Zertifikats irgendwie irgendwie die Zertifikatskosten auf dich nehmen vielleicht 200 oder 150 Dollar oder sowas, dann das würde sich natürlich auch nicht lohnen. Das heißt, du spielst halt ein bisschen in der Grauzone und musst halt theoretisch auf den Hersteller vertrauen, dass die Sachen letztendlich auch wirklich konform sind und dass sie auch in der angemessenen Zeit geliefert werden. Weil wenn du die Ware hier in Deutschland oder im Amazon-Lager hast, dann... Weißt du natürlich auch, okay, wenn der Kunde kauft, wird es auch rausgeschickt. Wenn du deinem Lieferanten aber auch sagst, okay, jetzt bitte das einmal rausschicken, weißt du nicht, ob es jetzt sofort rausschickt oder vielleicht auch erst in zehn Tagen, wo der Kunde dann noch länger warten muss, als er eigentlich schon wartet. Das sorgt dann eigentlich auch wieder oder kommt eigentlich wieder zum zweiten Punkt. Und zwar ist das, dass du keine Returning Customers hast. Das heißt, du hast nur einen Kunden, der einmal kauft bei dir und dann wahrscheinlich danach so genervt ist nach 30, 40 Tagen Wartezeit und dann nicht sagen wird, hey, okay, das hat so gut geklappt, ich kaufe das Ganze jetzt nochmal. Und das ist auch ein weiterer Nachteil, dass du dir nicht, nicht, dir nicht wirklich einen Kundenstamm aufbaust, aber ähm, die Kunden sogar eher noch ein bisschen verärgert damit. Und wir haben eben schon angesprochen, dass wir natürlich keine Zertifikatschecks machen. Und genauso machen wir, machen wir natürlich auch keine Qualitätschecks, weil eine Qualitätsinspektion lohnt sich dann, wenn wir eine große Anzahl an Produkten haben, weil er extra ein Qualitätsbeauftragter wirklich zum Fabrikanten geht und mehrere Produkte auf einmal antestet. Und das macht er natürlich dann nicht, wenn nur ein Produkt oder, oder mal zehn Produkte rausversendet werden. Deswegen auch da kann es natürlich sein, dass der, dem, dem Kunden wirklich eine miserable Qualität meistens angeboten wird, ähm, weil auch du es natürlich jedes Mal bei jeder Bestellung selber wieder kontrollieren kannst. Das ist auch da wieder ein weiterer, weiterer Nachteil, den wir eigentlich hier in dem FBA, in dem Dropshipping-Bereich haben. Und der größte Punkt ist eigentlich der, dass wir kein nachhaltiges, langfristiges Business haben. Denn wenn wir Produkte vermarkten, dann sind es meistens irgendwelche Trendprodukte. Das waren zum Beispiel ähm, ja, ganz klassisch irgendwelche Fidget Spinner damals oder teilweise auch irgendwelche Kosmetikprodukte, die irgendwie jetzt gerade mal im Trend sind, aber in einem halben Jahr wieder vollkommen vollkommen ähm, rausfallen und dann müssen sie wieder was Neues überlegen, wohingegen wir bei Amazon letztendlich uns wirklich, wirklich immer mehr Bewertung aufbauen, mehr Ranking aufbauen, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt dieser Nachhaltigkeit ist, das heißt, irgendwann haben wir uns bei Amazon ein Ranking aufgebaut, wo wir theoretisch gar kein Geld in Werbung mehr stecken müssten und das haben wir halt bei Facebook oder bei Dropshipping nicht, weil wir müssen immer wieder Geld in Facebook Werbung, in Instagram-Werbung etc. stecken, um auch wieder einen neueren Kundenstrom zu haben. Weil also wir haben weder Kunden, die nochmal bei uns kaufen, noch haben wir irgendwie Kunden, die auf unseren Online-Shop auftauchen, äh, kommen, zufällig, weil sie nach einem Produkt suchen, weil du bist bei Google auch nicht auf den oberen Seiten, sondern eher wirklich weiter unten. Und das sind, das sind wie gesagt noch weitere Punkte, die damit halt einher, ein, ein, einhergehen. Und alles in allem ist es wirklich so, dass wir wirklich sehr schnell starten können, noch mit wenig Start. Kapital wirklich loslegen können, aber das Ganze ist auch eher meistens von kurzer Dauer, weil dann kommen mal einige Sachen, dass das Paypal-Konto eingefroren wird, dass Kunden sich beschweren, dass dein Amazon-Account ähm, gesperrt wird, weil du einfach auch miserable Qualität anbietest etc. Und das sind viele, viele Punkte, die eher davon abraten oder wo, wo ich dir eher davon abraten würde, das wirklich als langfristiges Business zu sehen. Ähm, du kannst am Starten mal den ersten Cashflow machen, das erste äh, ins, ins Online-Unternehmertum Online einsteigen, klar. Aber wenn du es wirklich richtig machen würdest, dann würde ich dir doch FBA empfehlen, weil wir letztendlich auch hier mal darauf eingehen können, hey, okay, was sind die Vor- und was sind die Nachteile davon? Und Da wird aber relativ schnell eigentlich klar, wieso FBA, wenn man mal langfristig denkt, schon der bessere, der, der durchaus bessere Weg ist. Und lass uns mal mit den zwei Nachteilen von FBA anfangen. Das sind genau die Vorteile bei Dropshipping. Auf der einen Seite brauchst du natürlich ein höheres Startkapital, weil du kannst nicht mit 500 Euro Amazon FBA starten. Jeder, der dir das erzählt, der hat wahrscheinlich selber noch nicht mal mit Amazon erfolgreich Geld verdient. Und da haben wir natürlich ein höheres Startkapital, weil wir einfach größere Anzahl an Produkten einkaufen müssen, weil wir eine Qualitätsinspektion haben, weil wir die Zertifikate besorgen und die Ware auch wirklich vorab einmal zum Amazon-Lager schicken, ohne letztendlich schon dafür vom Kunden Geld bekommen zu haben. Und das ist halt der eine Nachteil. Und der andere Nachteil, ich habe es gerade gesagt, wir haben Herstellerfindung, wir haben Produktion, wir haben Letztendlich ähm, den ganzen Import, wir haben die Anlieferung zu Amazon, das heißt auch hier gehen, äh, gehen einige Monate ins Land, bis wir da wirklich online sind mit. Aber wie gesagt, das sind die Nachteile, dass wir einmal vorab ein höheres Investment haben und eine höhere Anlaufzeit, sage ich, oder eine längere Anlaufzeit und dann starten wir sozusagen in die ganzen Vorteile auch schon rein. Und der größte Vorteil ist natürlich Amazon als Plattform selber. Das heißt, abgesehen davon, dass du dich nicht um die Logistik etc. kümmern musst, hast, hat Amazon selber natürlich enormes Vertrauen. Also die Kunden haben ein enormes Vertrauen zu Amazon und kaufen dementsprechend auch viel, viel lieber da, was auch in der gesteigerten Conversion Rate sich natürlich definitiv widerspiegelt. Das ist auf der einen Seite der Punkt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir zig Millionen Nutzer haben, die einfach sowieso äh, monatlich auf, auf Amazon sind und nach Produkten stöbern und auch zufällig auf dein Produkt kommen und du dafür nicht unbedingt Werbeausgaben haben musst. Äh, du kannst Werbeausgaben nutzen, am Anfang vor allem hast du auch mal ein paar Werbeausgaben, um dein Produkt wirklich auf ein hohes Level zu bekommen. Wenn es aber an dem Punkt ist, dann machst du organische Verkäufe, ohne dafür weiter in Werbung investieren zu müssen. Und natürlich haben wir auch eine viel, viel höhere Qualität, einfach weil alles gecheckt ist. Wir kriegen gute Bewertungen, davon leben wir ja auch, dass wir dem Kunden wirklich auch ein gutes Produkt Anbietet und nicht einfach irgendeinen Schrott Hauptsache, um Geld zu verdienen, weil das sollte im Unternehmertum auch generell immer ein Anreiz sein, dem anderen gegenüber den größtmöglichen Mehrwert schaffen. Und dadurch können wir auch mal hier und da wieder Returning Customers haben, vor allem wenn wir Produkte haben, wo man Retainer anpacken kann, die sie immer wieder und wieder sozusagen an den, an den gleichen Kunden verkaufen. Und dann, wenn du ein gutes Produkt hast, wird es durchaus auch einige geben, die das ähm, gerne immer wieder und wieder bei dir beziehen. Und um nochmal auf einen weiteren Punkt der Langfristigkeit anzuspielen, wie gesagt, wenn wir ein Produkt einmal am Markt haben, dann sind das meistens Produkte, die wir ausgewählt haben, die wirklich eine lange, lange Lebensdauer mit sich bringen. Das heißt, kein Trends oder Schwankungen unterliegen und die dann über mehrere Jahre wirklich konstant performen. Und das Gute ist, dass wir, wie gesagt, diese positive Aufwärtsspirale haben, immer mehr Bewertungen bekommen, auch ganz oben angezeigt werden irgendwann und dann ähm, ja, relativ in den Stein gemeißelt sind im Amazon-Algorithmus und einfach konstant konstanter bleiben und keine Gedanken immer jedes, alle paar Wochen, um neue Produkte machen zu müssen. Und wirklich ähm, auch nicht immer von irgendwelchen Jahreszeiten oder, oder whatever abhängig zu sein. Ne? Das ist einfach ein sehr, sehr großer Benefit, den wir hiermit erleben können. Und die Skalierbarkeit ist von sich aus eigentlich schon gegeben, ohne dass wir mehr Geld in Werbung und Anzeigen stecken müssen, weil Amazon selber für uns eigenes Geld ausgibt. Amazon wird immer bekannter, immer größer, wächst von Jahr zu Jahr mit. Und dadurch kommen auch von Jahr zu Jahr mehr und mehr Kunden auf unsere auf unsere ähm, Produktdetailseiten und kaufen unsere Produkte, wo wir eigentlich eine automatisierte Skalierung eigentlich in einem kleineren Rahmen da natürlich auch haben. Und im Endeffekt ist es dann einfach so, dass wir einmal das Produkt jeweils finden müssen, die ganze Arbeit vorher machen, das Produkt online stellen und dann immer nur noch rechtzeitig nachbestellen müssen, um nicht out of stock zu gehen. Das heißt, wenn wir mal out of stock gehen, dann ist es kein Weltuntergang. Dann können wir einfach so schnell wie möglich dafür sorgen, dass wir wieder in stock sind und dann sind wir relativ fix wieder auch bei unserem vorherigen Ranking. Und letztendlich ist es wie gesagt einfach so, dass wir ein deutlich langfristigeres Business mit weniger Kopfmanns, mit viel, viel mehr Automatisierungsmöglichkeiten haben und mit viel größeren Skalierungsmöglichkeiten, weil die Produkte immer alle aufeinander aufbauen und wir nicht wie beim Dropshipping immer nur kurzzeitig irgendwelche Schwankungen haben und dann wieder uns die ganze Zeit Gedanken um neue Produkte machen müssen. Sondern wir bauen hier wirklich ein Fundament mit FBA und das sind einfach so die Vorteile, die wir hier haben, die, die, da, die da alle zusammenspielen. Und deswegen... Kann ich dir raten, wenn du einfach mal starten willst, einfach sagen willst, weißt du was, ich habe 500 Euro, ich möchte, möchte mal ein bisschen, bisschen, bisschen mich an das Ganze antesten, dann probiere gerne DropShipping aus, wenn du sagst, hey, weißt du was ich weiß, es funktioniert, ich habe schon letztendlich keine Lust, immer hier ein bisschen Taschengeld zu verdienen, sondern ich möchte das Ganze in einem langfristigen, nachhaltigen Rahmen machen, dann würde ich definitiv FBA empfehlen. Und dann kannst du auch jederzeit gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken, einfach mal dich mit unserem Team kurz kontaktieren und dann wird gemeinsam geschaut, hey, was ist letztendlich der beste Weg für dich, welcher Weg bringt dich am besten zu deinem individuellen Ziel. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn du ähm, ja, weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder buch dir einfach ein kostenloses Strategiegespräch. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du das Video hier ähm, einen Daumen hoch gibst und unseren Kanal abonnierst. Bis dann, würde ich sagen, mach's gut. Ciao, ciao.